Hey, ist, ist das Ding an? Ist das Ding an? Eins, zwei. Jo. Ah, okay, jetzt. Hi, mein Name ist matt Heute gibt es mal das Ganze in Schwarz-Weiß. Ich werde dieses Wochenende nach Holland fahren, um dort eine kleine Kollektion zu fotografieren. Und ich möchte dich auf jeden Fall auch hinter die Kulissen mitnehmen. Und werde vielleicht das ein oder andere Lichtkonzept erklären, warum die Sachen so und so funktionieren. Also, ja, stay tuned, habt Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Für die ersten Shots habe ich mich dazu entschieden, hartes Licht zu benutzen. Das hat den Hintergrund, dass wir dadurch sehr kontrastreiche Bilder erzeugen können. Das eignet sich perfekt für Produktfotografie. Auch Storytelling ist ein wichtiger Bestandteil. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, Lifestyle-Fotos und Nahaufnahmen zu erstellen, die einfach nochmal den getragenen Schmuck zeigen. Für die nächsten Shots wollte ich weiches Licht benutzen. Dazu haben wir das Diffusomaterial eines 5 in 1 Reflektors benutzt. Dieser hat den Effekt, weiche Schatten sowie gleichmäßiges Licht zu erzeugen. Der nächste Shot ist einer meiner Favoriten. Hierfür habe ich gegen die Sonne fotografiert, um einen schönen Glow-Effekt um die Hände zu bekommen. Für Dynamik im Bild haben wir die Stranddusche eingesetzt. Jetzt kommen wir schon zum Ende. Alle Bilder, die ihr seht, habe ich mit meinem Presets Beach Lover und Nostalgia bearbeitet. Für mehr behind the shoots Tipps und alles rund um Fashion-Porträtfotografie einfach meinen Kanal hier abonnieren und auf Instagram folgen. Links in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dabei nehme ich dann die Saskia noch mit, beziehungsweise eigentlich nehme die mich mit. <lacht> Hi!